Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Single-Choice-Frage in Ilias erstellen können. Einerseits können Sie Fragen direkt im Test erstellen oder auch, wie Sie hier in der zweiten Variante sehen, in einem Fragepool. Ich möchte Ihnen die Fragenpool-Variante zeigen. Dafür klicken Sie hier auf den Button Frage erstellen. Sie wählen dann hier den Fragetyp aus. Single-Choice ist schon ausgewählt und klicken auf Erstellen. Geben Sie nun einen Titel ein. In der Regel ist der Titel eher für Sie gedacht als Orientierung, damit Sie später bei einer großen Anzahl von Fragen eine bestimmte Frage sofort finden können. Geben Sie nun hier die Frage ein. Ich nehme Ihnen das Beispiel Ist es heute warm? Sie können auch hier mit den verschiedenen Editorenelementen Ihre Frage auch noch formatieren. Sollten Sie die Frage schon in beispielsweise Microsoft Word vorgeschrieben haben, nutzen Sie bitte diesen Button hier mit dem kleinen W, um Ihre Fragen, Ihren Text aus Word mit hineinzufügen, indem Sie das hier mit hinein und auf Einfügen klicken, damit alles richtig übernommen wird und keine Probleme auftreten. Die Bearbeitungsdauer können Sie bei uns hier ignorieren. Das ist ja bei allen Fragen deaktiviert. Sie können dann auswählen, ob die Antworten gemischt werden sollen. Und Sie wählen hier weiterhin aus, wie der Antworteditor bei Ihnen hier in der Fragebearbeitung aussehen soll. Handelt es sich es um einfache, kleine Antworten, können Sie gerne beim einzelligen Antworteneditor bleiben. So zu sehen, hier unten im Bereich Antworten. Ich zeige Ihnen gleich danach, wie die andere Option mit mehrzeiligen Antworten aussieht. Bleiben wir erstmal bei dem einfachen Format. Hier würde ich als erste Antwort Ja eingeben. Sie könnten noch eine Antwortgrafik mit hinzufügen bis maximal 4 GB und diese Dateitypen sind verwendbar. In dem Sinne haben wir heute schönes warmes Wetter, sodass ich hier einen Punkt als richtige Antwort vergeben würde und wir brauchen natürlich auch noch eine zweite Auswahl. Die hole ich mir hier mit dem Plus bei Aktionen und gebe mir hier als zweite Antwortoption Nein ein. Und hier gibt es keinen Punkt. Dann speichern wir uns das ab, um die Änderungen zu sichern. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie bei dem Antworteditor die mehrzeilige Antworten aussehen. Dafür wähle ich mir das aus und speichere das kurz zwischen. Wenn wir jetzt herunterscrollen, sehen Sie, dass sich jetzt pro Antwort auch so ein großes Editorfeld hier mit eingegliedert hat, ähnlich wie hier oben, wo Sie den Fragetext formulieren konnten. Entscheiden Sie also für sich, was für Sie praktischer ist. Wir haben nun die Frage erstellt. Wir können Sie uns hier in der Vorschau einfach mal kurz anschauen. So sieht die Single-Choice-Frage aus. Schon mal als kleiner Hinweis, wie Sie eine Single-Choice von einer Multiple-Choice-Frage unterscheiden können. Bei Single-Choice gibt es hier runde Auswahlkästchen, bei Multiple-Choice sind das viereckige. An sich wird das der Studierende auch merken, wenn eine Antwort ausgewählt wird und dann die andere, springt das Auswahlkästchen hin und her. So, damit viel Erfolg beim Erstellen von Single-Choice-Fragen.